Sie sind im technischen oder kaufmännischen Bereich tätig? Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab? Mehr auf www.aktiv-jobmate.at